Hey Leute, ich bin's Conny und willkommen zurück zu Lumion Legacy. Seit dem letzten Mal ist nicht viel passiert. Ich weiß, ich habe noch ein wenig trainiert, aber ich komme gerade zurück aus dem Urlaub, habe seitdem nicht viel gespielt. Bin auch ein bisschen raus, wir müssen uns in der Höhle treffen. Ich habe inzwischen jetzt nochmal, weil das Wetter gestimmt hat, habe ich den äh, Pro Pay hier gefangen. Habe ihn Motte genannt, ihr seht, mit so einer Hyperdisk, weil der relativ gute Stats hatte. Der hat gute Defense und beim Training hat er hier auch über 5 Sterne bei ganz vielen Punkten. Hier natürlich nur ein und zwei. Attack und Defense, also Physical Attack und Defense nicht so stark. Aber sonst ist er ziemlich stark aufgestellt und deswegen dachte ich mir, kann ich den mal trainieren? Ich habe ja sowieso die Mission, den zu entwickeln, wegen diesem, äh, einen Mottenviechstaub, den ich brauche. Also gehen wir jetzt zurück zur Route 3. Werden dann vielleicht auf dem Weg dorthin noch ein bisschen kämpfen, aber das werde ich euch ersparen. Und dann treffen wir uns in der Höhle. So, mit dem Kampf eben habe ich eine Expert Disk freigeschaltet. Die kann ich mir dann aufheben, falls ich mal wirklich starkes Lumion finde, das ich unbedingt haben möchte. Ich weiß jetzt auch, wenn man bestimmtes Wetter hat, dann sind Lumions in bestimmten Regionen, die verhalten sich auffällig. Und das bedeutet dann, dass die stärker sind. So, jetzt haben wir einen Geeklo und den werde ich auch nochmal schnell wegmachen. Und jetzt sind wir schon in der Höhle. Und treffen da dann auf die Arenaleiterin, dessen Namen ich seit der letzten Woche wieder vergessen habe. Aber das werden wir ja gleich wieder herausfinden. Naja vielleicht. Guten Tag, hallo. möchte ihr mal hin? Wow, oh, Bleib stehen! Diese Mine ist geschlossen für die Öffentlichkeit. Nur Miss Naja hat zu bestimmen, wer ab diesem Punkt tiefer in die Mine rein darf. Au! Oh. Ah, warte, du bist der, von dem sie gerade gesprochen hat? Na, okay. Ähm, wen haben wir denn dann gerade reingelassen? Ähm, keine Ahnung, wenn du gerade reingelassen hast, Bro. Oh, ein cooler Kristall. Uh. Wer bist du? Wer ist das? Wer ist das? Herr Kleiner, wie sich rausgestellt hat, darfst du hier gar nicht drin sein. Ich hab dich nur versehentlich reingelassen. Also bitte halt Abstand von diesem Kristall. Die Kraft. Ich brauche sie. Was? Wer bist du? Mein Name ist nicht wichtig. Ich versuche einen Weg nach Hause zu finden. Man könnte sagen, ich bin nicht von hier. In der Stadt sagt man sich, dass wenn dieser Kristall anständig geerntet wird, könnte er eine ganze Stadt für ein Jahrhundert versorgen. Ich brauche diese Art von Energie. Wenn ich, so hoffe ich, jemals zurück nach Hause komme, dann benötige ich diesen Kristall. Ich verstehe nicht. Wie auch immer, dieser Kristall ist nur für die Nutzung von autorisierten Trainern erlaubt. Kleine Beträge von dessen Kraft sind dafür gedacht, um die Fähigkeiten von Lumi-Watches zu verbessern. Um die Trainer auf ihren Reisen zu unterstützen. Du kannst ja nicht einfach reingehen und den ganzen Kristall mitnehmen. Es braucht Jahre, um so viel Energie in diese Formation zu bringen. Ich sehe. So, also du musst dann wohl dieser spezielle Trainer sein, oder? Ich bin auch ein Trainer. Ich bin nicht der erfahrenste Trainer. Aber ich lerne, was ich kann. Was würdest du von einem kleinen Trainingskampf halten? Es könnte nicht schaden, dieses Kind zu machen. Miss Naya kommt sowieso gleich vorbei und kann mit der komischen Person ohnehin besser umgehen als ich. Also ist ein Kampf die perfekte Gelegenheit, um ihn hinzuhalten, bis sie hier ist. Also, können wir diesen Kampf stattfinden lassen? Ja, mach es! Alles klar, dann lass uns be Ich wurde gar nicht gefragt! Mysterious Trainer möchte... Oh nein, er hat ein Embit. Embit ist stark gegen meine Motte. Okay, habe ich... Ich hab kein Wasser. Ich habe nichts so starkes gegen Feuer, merke ich gerade. Mist. Naja, dann los, Gecko. Ah, oh, Erde wäre vielleicht dark. Ich was? Ich glaube nicht. Hier ist slap. Nein, nicht hier slap. Aua. Aua. Ah, nur zwei Hits. Das war ziemlich wack, muss ich sagen. Du lernst jetzt, wie es sich anfühlt, einen static Shock abzubekommen. Ruahha. Ja, er ist paralysiert, perfekt Und er verbuddelt sich und erhöht jetzt seine Melee-Defense Das bringt aber nichts gegen Static Shock Ich gebe dir noch einen Static Shock, okay Wird nicht so sehr wehtun, wie beim letzten Mal hm? So, er kann sich nicht bewegen Und jetzt kriegst du noch einen Static Shock So, und er vergräbt sich wieder, okay Deine Melee-Defense bringt dir nichts, wenn ich dir Static Shocks reinhaue Das weißt du schon Und, und damit bist du weg Weg bist du, haha <lacht> 139 Experience Und Gecko ist Level 17 Motte auch Hey, ist Level 12, sehr schön Er holt Geek Low. Ich möchte switchen was ist gut gegen Geeklo? Ich glaube, ich habe gerade nichts, was gut gegen Geeklau ist. Ich bleibe erstmal bei meinem Geeklau. dann habe ich den ersten Hit. <lacht> so, du kriegst jetzt erstmal einen Schlag ins Gesicht. Bam! Weil Geeklo ist nämlich auch schwach gegen Geeklo, wenn er seine elektrischen äh, Attacken verwendet. Er nutzt Dodge. Ah, blöd. Er ist ausgewichen. Na gut, dann werde ich jetzt äh, mich ausruhen erstmal. Zeig mir, was du kannst. Er nutzt der Melee Defense. Auch nicht meine Melee Defense. Das ist meine einzige Defense, die ich gegen dich habe. Bam. Gedrückt habe ich hier. Ja, der ist aber auch smart. Der benutzt keine äh, Attacken, die schwächer äh, sind gegen mich. Und der dodgt schon wieder. Hör auf mal zu dodgen. Was fällt dir ein? Ich, ich drücke dir da dann halt noch einen Spare. Er nutzt wieder Dodge. Okay. Also es ist gefailed. Okay. Sehr gut. Wenn man zu so auf Dodge dann funktioniert es nämlich nicht mehr. So, jetzt musst du warten und ich hau dir einen Schlag ins Gesicht rein. Bam. So, jetzt wo du meine mini defense runtergebracht hast und ich nicht mehr äh, genug EC habe, für die weiteren Attacken werde ich jetzt meinen Lumion wechseln. Und zwar zu Horst. Wait, Horst ist nicht so gut, der macht ja Lichtattacken. Ich nehme Feuer, komm. Dann haben wir beide einmal dieselben Lumiens draußen gehabt. So, er hat mich einmal gehauen und ich werde ihn jetzt slappen. Bis er grün und blau ist. Und jetzt, bam, ein Hit. Hat gereicht. Und das war's, oder? Oh, erstaunlich. Du bist sicherlich ein starker Trainer. Genauso wie ein alter Freund von mir. Weißt du, ich habe wirklich gehofft, dieser Kristall würde all meine Probleme lösen. Diese Welt ist so groß und mysteriös. Da draußen muss irgendeine Antwort für mich sein. Aber ich muss weitersuchen. Danke für den Kampf. Ich sage euch beiden, lebe wohl. Er läuft weg. Was eine komische Person. Warum nimmt er nicht den Zug nach Hause? Alles klar. Ah, Wer war diese komische Person, der ich gerade begegnet bin? Ich hab's ihre Stimme vergessen. Es tut mir leid. Die letzte Aufnahme ist eine Woche her. Hast du etwa einen Fremden hier reingelassen? Ah, oh, das ist eine lustige Geschichte. Also wir hatten ihn durchgeschickt, weil wir dachten, er wäre der Trainer, den du geschickt hast. Aber glücklicherweise kam dann der richtige Trainer Und dann sind wir reingegangen Und es ist doch nichts zum Kristall passiert Also, ähm, ich gehe lieber wieder raus Also mich will ja sowieso niemand äh, tschüss Also dann, es sieht so aus, als wärst du ein ziemlich guter Trainer Dieser kleine Kristall ist sehr wertvoll Du scheinst ein wenig verwirrt zu sein Also lass mich erklären, ich bin nur verwirrt Was mein Lumien da in mir macht Also diese Höhle ist, ist im Herzen einer sehr starken Energiequelle Dessen Wehen sich über Südreura erstrecken Und im Zentrum von all dem ist diese riesige riesige kristalline Struktur, welche du vor der Decke hängen siehst. Das, was du siehst, ist die purste Formation von energiegeladenen Mineralien. Sehr langsam tropfen die Mineralien herunter und formen einen kleineren, aber doch sehr energiereichen, konzentrierten Kristall. Und dieser Kristall ist mehr als hundertmal so kraftvoll als die anderen Kristalle, die du in der Umgebung von Sylvan City siehst. Es braucht nur einen winzigen Bruchteil der Energie des Kristalls, um deine Lumi Watch zu upgraden. Nun, wenn du mir erlauben würdest, werde ich deine Lumi Watch upgraden. Alles klar? Ne? Deine Lumi Watch wurde upgraded. Die Taschenlampen-App wurde installiert. Ich habe ein Band des Kristalls in die Energieversorgung der App integriert und meine spezielle Taschenlampen-App auf deiner Lumi Watch installiert, so wie ein Trojaner. Die Taschenlampen-App wird dir helfen, dunkle Orte zu beleuchten. Oder natürlich Objekte zu beleuchten, damit du sie besser sehen kannst. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Sie wird dir sehr helfen. Ja, ja, bla, bla, bla, bla. Weil diese App, die braucht sehr viel Energie, deswegen mussten wir das jetzt alles machen. Seh dich später. Tschüss. Ähm, danke. Jetzt kann ich hier aber drin chillen, wie ich möchte, oder? Hier oben. Also das ist wohl dieser seltene Kristall. Kann ich den klauen? Kann ich den klauen? Hallo? Kann ich den klauen? Schade. Okay, wir gehen wieder raus aus dieser Höhle. Okay, tschüss, guys. Mal schön mit euch. Bzz, Oh, modern ruft wieder an, oder was? Jemand ruft dich auf deiner LumiWatch an. Hey Champ, ich bin's, dein Vater Reno. Glückwunsch zu deinem Sieg im Theater. Du hast das fantastisch gemacht. Aber vergiss nicht deine Mission. Du musst... Ich habe ich hab sehr starke Energie in der Schrift auf dem Stein in meiner Maschine gesehen. Also, wenn du bereit bist, dann geh rüber zu Route 4. Und ich werde dich nochmal anrufen und dir mehr Informationen geben. Weil jetzt kann ich das wirklich nicht machen. Das geht erstmal nur auf Route 4, Bist du wirst schon verstehen. Also, bis dann. Viel Spaß. Okay. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Auf Rote 4 ist auch so ein schwarzes Glibberzeug. Und wahrscheinlich wird mir an diesem schwarzen Glibberzeug dann gezeigt, wie man es mit der Taschenlampen-App wegmacht. Weil diese Lumi-Watches, die können alles. Aber sie brauchen natürlich krasse Energieressourcen, um Sachen wie eine Taschenlampe zu bepowern. Oh, weiter geht's. Babur. Und übrigens, falls ich ein bisschen komisch spreche, liegt es daran, ich war vor zwei Stunden beim Zahnarzt. Und mein Mund ist noch ein bisschen betäubt, aber ich denke, man hört es nicht mehr. Es ist schon ziemlich gut abgeklungen. Ich kann meine Lippen noch nicht richtig bewegen. Also dann, auf zur Route 4. Und ich habe mich ein bisschen informiert in den letzten Tagen. Und auf Route 4 kann ich Kabunga finden. Und Kabunga ist das äh, Pokémon... Von meiner Mutter, was ich am Anfang bekämpfen konnte in diesem Testkampf. Und das würde ich gerne haben, weil das cool aussieht. Und das hat einen coolen Namen, Kabunga. Deswegen, ich hoffe, das ist nicht allzu selten. Ich werde, wenn ich auf Route 4 bin, dann ein bisschen suchen. Und ja, hier ist dieses schwarze Zeug. Und jetzt werde ich bestimmt nochmal von meinem Vater angerufen, wenn ich es anklicke. Ein mysteriöser Schleier der Dunkelheit. Möchtest du die Stunning Flash App benutzen? Aha, klar. Oh, und das ist weg. Der Schleier der Dunkelheit ist weg. Ey, möchtest du uns etwa damit blenden, oder was? Ja, was denkst du dir dabei? Pass auf, wo du damit hinleuchtest. Hä, hey. Meine Vision kommt zurück. Ich bin jetzt ein Stoner geworden übrigens. Halt die Fresse, Lukas. Keiner interessiert sich dafür. Hey, Mabel, das ist das komische Kind, das wir außerhalb der Schule von Cheshma gefunden haben. Ah, oh, stimmt, du hast recht, Lucy. Also, wie lautet dein Name? Conny, hä? Alles klar, Conny. Ich habe mir gedacht, du würdest uns folgen und ausspionieren. Also eigentlich glaube ich, Conny wollte nur helfen. Schau mal. Der Vater hat sich geöffnet. Halt die Schnauze, Lukas. Keiner hat dich gefragt. Sorry, Mabel. Alles klar, wir haben mich nach deiner Hilfe gefragt. Oder haben wir? Nein, haben wir nicht. Genau, haben wir nicht. Also sollten mir Conny wohl eine Lektion erteilen. Lucy, warum übernimmst du das nicht? Alles klar, Mabel. Ich, ich, sorry, ich, ich, ich verwechsel deren Stimmen immer. Die haben sowieso sehr ähnliche Stimmen. Sind beides dieselbe Person. Du siehst nicht nach viel aus. Also erwarte ich auch nicht, dass deine Lumens sehr stark sind. Stell dir vor, die hat jetzt so Level 1 Lumens. Das wäre voll lustig. Aber wahrscheinlich nicht. Uh, cool. Fan habe ich nie gesehen. Level 12. sieht aus nach Pflanze. Ich habe... Ah, ich habe jetzt schon wieder meine guten Lumiens auf der Bench. Nehmen wir... Nehmen wir Feuer. Hey, hör auf mich zu schlagen. Dafür wirst du verbrannt. Ah, oh, das könnte auch ein Dunkelhart lumien sein. Vielleicht bringt Licht etwas. Das mache ich mal. Ich wechsle mal zu einem licht -Lumien. Zu Horst. Horst, du bist dran. Der puncht mich schon wieder. Der hat aber einen echt starken Punch drauf. Jetzt mache ich mal Shine, weil das ist effektiv. Shine. <lacht> Weg ist er. Super effektiv. Na, jetzt haben alle ein bisschen Erfahrung bekommen. ist auch ganz praktisch. Und jetzt nimmt sie so ein Erdlumien raus. Ich glaube, ich bleibe erstmal hierbei. Wobei, Elektrizität bringt nicht viel gegen Erde. Licht wahrscheinlich auch nicht. Aber nee, das ist auch ein Dunkelheitslumien. Also bleibe ich so. Ich wechsle nicht. Weil ich bin ja dann immer noch effektiv, oder? Würde ich auch sagen. Okay, genau. Es ist immer noch effektiv. Also, keine Chance gegen mich. Er beißt mich. Oh, er hat aber auch weh getan. Aber jetzt scheinen wir. Und weg ist er. <märly> Würde ich auch sagen. <märly> Diese Niederlage ist inakzeptabel. Ja, danke, dass du mir dein Taschengeld gegeben hast. Lucy, ich bin enttäuscht. Sorry, Mabel. Es müssen meine Lumiens gewesen sein. Genug der Ausreden. Lukas, du bist dran. Erteile dem Kind eine Lektion. Alles klar, Mabel. Ich hoffe, du bist bereit, um dein Leben zu kämpfen. Kabunga. Oh, das sind Pflanzenlumien. pflanzen -Lumien. Das, das will ich auch fangen. Genau das möchte ich auch haben. Das sieht cool aus. Und da hole ich wieder Feuer raus. Weil Feuer ist auf jeden Fall effektiv gegen Pflanze. Pine -Shot. Nein! Das ist nicht so effektiv. Oh. Aber dreimal. Und kritischer Hit sogar. Aber das waren halt die Kinder, die nur auf pure Stärke gegangen sind und alle möglichen taktischen Aspekte von Lumienkämpfen kämpfen ignorieren. Dementsprechend merken die gar nicht, dass die nicht effektiv sind. Ich kann die gut austricksen, indem ich halt effektive Sachen mache. Und dann dodged meiner Sign. Schade, er ist gedodged. Na gut, dann machen wir halt den nächsten. Weil ewig kann er mir nicht dodgen. Pine-Shot? Ja, dann hauen wir nochmal ein paar Pine-Shots rein. Bam, bam und bam und bam. Es ist, es ist ziemlich stark. Dafür, dass es nicht effektiv ist, macht ihr mir damit schon ziemlich viel Schaden. Ich hätte gerne einen Kabunga. Aber, oh, der hält sogar das aus. Kabunga ist ein gutes... Lumion. Aber er brennt jetzt. So, du, ich gebe dir jetzt noch einmal. Er macht Dodge, natürlich. Aber, ja, ich treffe nicht. So, er hat jetzt keine äh, Energiepunkte mehr. Das bedeutet, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, um mir ein bisschen Medizin reinzuballern. So. Dann wird mein Lumion wieder hochgeheilt. Der brennt ein bisschen, kann sowieso nichts machen. So, waiting for his turn. regained a little energy. Und jetzt brennt es und ist wieder verletzt. Und ich bin geheilt und gebe dir jetzt nochmal Earslap. Weil ich brauche dir nicht noch mehr Feuer reinhauen. Earslap reicht, um dich wegzumachen. Aua! Was haust du mir noch mehr Pflanzen Pflanzenmoves rein? Was soll denn das? Jetzt gibt es einen Earslap. Back, weg ist also. Earslap passt eigentlich voll gut zu Ohrfeige. Geeklau. Nein, bei Geeklau bleibe ich. Wobei, Geeklo ist, glaube ich, nur Elektro und keine Pflanze. Egal, ich wechsle trotzdem nicht. Er sieht halt aus wie ein Pflanzen, ja, aber bringt nichts. Okay. Ich drücke hier trotzdem Earslap und dann werde ich auswechseln. Oh, er macht Dodge. Ah, oh, langweilig. Gut, dann werde ich jetzt tauschen. Und zwar ich mache ich mach den Move, den er macht. Ich haue meinen eigenen Geeklo raus. Ich hoffe, dass er mir dann Elektro-Attacken reinhaut, die halt nicht effektiv sind, während ich ihn halt ganz normale, normal-Attacken reinhaue, die normal effektiv sind. Okay, das wäre jetzt nur normal. Ich mache jetzt aber auch Spare und damit ich, bin ich halt stärker als er. Wenn ich Glück habe, ja, macht er sowas wie Scheiden, was nicht effektiv ist und ich kriege dadurch kaum Schaden. Und dann ähm, ist er weg. Ja, er macht die ganze Sche Zeit Scheiden. ich mache die ganze Zeit Spare. Genauso soll es sein. Und auch ein Spare. Und jetzt macht das der. dadurch hat sich meine Verteidigung verringert, aber ich hau ihm noch einen Schlag rein. Vielleicht macht er gleich einen Dodge, aber dafür hat er gar nicht genug Energie. Jetzt restet er, das ist sehr gut. Und ich gebe ihm jetzt noch einen Spare. Oh, er hat's knapp überlegt. Ich hoffe, er macht jetzt keinen Dodge. Ah, oh, er macht Dodge. Natürlich macht er Dodge. Na gut, ich habe Energie verbraten und muss ihn dann nochmal ins Spare reindrücken. So. Ah, es hat ihn keinen Schaden gemacht. Das ist auch immer komisch. Wenn man die Attacke zu oft wiederholt, macht sie irgendwann keinen Schaden mehr. Dann kriegst du jetzt einen Static Shock. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gedacht ist, dass wenn man immer wieder die gleiche Attacke spammt, dass sie dann nichts mehr macht. Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr davon Bescheid wisst? Na gut, ich muss mich ausruhen. Leider. Leider. So, jetzt gibt es einen static Shock von mir. Ja, und... Hä? Warum mache ich nichts? Ich möchte ihm jetzt den letzten Schlag geben, Schein. Endlich! Okay, ich habe jetzt dreimal hintereinander Attacken gemacht, die einfach nichts ausgelöst haben. So, Feuer ist jetzt Level 17, das ist schön. Oh, Junge, Mabel wird ganz schön böse auf mich sein. Ich kann nicht glauben, dass ihr Idioten verloren habt. Ich war ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt von Connys Stärke in dem Kampf. Halt die Klappe, Lukas. Du und deine Schwester, muss müsst eure Lumiens harter trainieren. Wir strengen uns beim nächsten Mal mehr an, Mabel. Ich habe genug davon. Ich glaube nicht, dass die Kämpfe mit meinen Freunden irgendwas bedeuten. Wenn wir uns doch einmal über den Weg laufen, dann wirst du nicht so glücklich sein. Lukas? Lucy, lass uns abhauen. Alles klar. Ich bin direkt hinter euch. Ach, der arme Lukas. Ich mag Lukas. Schreibt einmal einen Hashtag PrayForLukas in den Chat. Aber wie gesagt, immer ohne Hashtag, weil Hashtags... Pspsps. Ah, Vater. Jemand ruft mich an. Hey Champ, ich bin's wieder. Ich bin in der Lage gewesen, eine etwas konkretere Position der Energiequelle auszumachen. Also das letzte Teil vom Stone-Tablet sollte sich auf Route 5 befinden. Ganz am Ende von Route 5. Du musst dir den Ort etwas genauer angucken. Sobald du da bist, werden wir genau wissen, wo sich das Teil befindet. Alles klar. Ich lege dann mal auf. Viel Erfolg. Alles klappt, Vater. Vater. Ich werde jetzt erstmal meine Lumiens wieder trainieren, weil das war unakzeptabel. Habe ich trainieren gesagt? Ich meine natürlich heilen. Hey, da vorne ist ein Noob mit seinem Noob-Lumien. Peinlich. So geheilt. Und dann gehen wir wieder auf Route 4. Und eigentlich will ich dann Kabunga finden, aber ich weiß nicht, wie selten das ist. Ich gehe irgendwo davon aus, dass das selten ist. So, wer die beiden da sind, weiß ich auch nicht. Und das da ist heißt, ein Trainer und mit dem kämpfen wir dann mal. Hey, du da! Hey, diese komische Wand da hinten ist endlich weg. Ich kann endlich wieder zurück nach Hause. Aber wenn du schon mal hier bist, dann können wir erstmal kämpfen, oder? Okay, ich dachte, du bist am Verhungern oder so. Cassidy möchte kämpfen. Cassidy schickt Geeklo. Ich möchte nicht gegen Geklo kämpfen. Ich habe nichts, was effektiv ist gegen Geklo, Deswegen schicke ich immer meinen eigenen Geeklo. Und dann ist es einfach nur ein Kräftemessen. Okay, machen wir das. So, nach 300 Spares gebe ich jetzt noch einen Static Shock, weil ich mal wieder sicher bin, dass der letzte Spare nichts machen wird. Hä? Es hat schon wieder nichts gemacht. Okay, Static Shock darf ich, glaube ich, nicht gegen Giklaus machen. Aber scheint zu funktionieren. Okay. Aber der konnte Static Shock gegen mich machen. Ich habe keine Ahnung, was da immer los ist. Aber mein Giklaus ist jetzt schon halb tot wegen diesem Kampf. Toll. Kessel, die schickt Kabunga. Ja, ich möchte wechseln. Zu Feuer. Da ist Kabunga. Und Kabunga kriegt jetzt Feuer ab. Super effektiv. Aber hält halt wirklich viel aus, so ein Kabunga. Ich will das haben. Ich will ein Kabunga haben. Oh Mann, guter Kampf. Ich muss jetzt schnell nach Hause, sonst sterbe ich. Ich habe schon drei meiner Lumions gegessen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So. Gehen wir mal hier runter. Und hoffen auf ein Kabunga, please. Was bist du denn? Slugling? Widerlich. Sowas will ich nicht hier haben. Feuer, würdest du dich darum kümmern? Die halten echt viel aus. Der, der ist Level 9. Ich bin Level 17. Und das war super effektiv. Und der war kein One-Hit. Warum halten die so viel aus? Das ist so komisch gebalanced in dem Spiel. Aber ich muss mich halt dran gewöhnen. In Pokémon-Spielen ist das anders. Wenn man so einen Levelunterschied hat, dann können auch schwache Attacken viel Schaden machen. Aber hier macht nichts viel Schaden. Solche Kämpfe sind wirklich für die Länge gesponnen. Gut. Ich spreche da mal mit dem Trainer, weil ich will dem Kampf natürlich nicht entgehen. Schau dir die schiere Größe dieser Pilze an. Also mein Slugling würde die gern alle aufessen. Außerdem glaube ich, er würde gern mit deinen Lumiens kämpfen. Alles klar, dann schick mal dein komisches Viech. Ich habe aber Feuer, das weißt du schon, das hast du eben schon gesehen, ne? Aber der hat jetzt einen Slugling, der sogar Level 13 ist. Also Slugling scheint auch viel auszuhalten. Aber ich glaube nicht, dass er viel Schaden machen würde, oder? <lacht> Paddle Pummel. Ja, also hat jetzt einen Schaden gemacht. Und wenn ich jetzt in mein Feuer raushaue, macht so... Aber nicht mal halb tot, obwohl es super effektiv ist. Er macht mir zwar auch immer nur einen Schaden und ich mache sehr viel mehr Schaden, aber trotzdem. Ich würde mir da schon mehr wünschen. Und jetzt drücke ich dem noch einen slap und er ist weg. Oh nee, ich habe ihn berührt und bin jetzt paralysiert. Was soll das denn? Hätte ich mal nicht machen sollen. Sluckling scheint ein richtig anstrengendes Lumien zu sein, um dagegen zu kämpfen. Ich nehme mal Viech. Viech wird wahrscheinlich nicht sehr effektiv sein, aber ich kann nicht mit einem paralysierten Lumien kämpfen. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt nicht sofort paralysiert bin, wenn ich ihn das erste Mal berühre. So, Swipe? Oh Gott, das war ein One-Hit. Wie stark ist denn mein Swipe von Viech? Junge. Das war eine normale Attacke, die war normal effektiv, trotzdem war es ein One-Hit. Viech, krass gemacht. Vielleicht sollte ich dich doch nicht in Umkraut umbenennen. Die Ruti ist aber auch ziemlich groß. Aber wunderschöne große Pilze, nicht wahr? Ich laufe natürlich durchs Gras, in der Hoffnung auf einen Kabunga zu treffen. Aber es werden wahrscheinlich sehr viele Sluglinge werden. Nice, wie Viech die Leute einfach One-Hitted. Und oh, jetzt ist Level 17. Hä, war hier nicht eben... Achso, das ist ein Spieler. Ich dachte, das wäre ein Trainer. scheint aber auch viel los zu sein. Mit der da vorne werde ich sprechen. Hallo? Warst du schon mal im Kanono Village? Ist ein süßer kleiner Ort. Oh, wo ich gerade von süß spreche? Lass mich dir meine Lumions zeigen. Lila möchte kämpfen. Alles klar, Lila. Ui, was ist das denn? Das sieht ganz cool aus. Ich nehme mal Horst raus. Ich habe keine Ahnung, was effektiv gegen das Ding ist, weil ich den äh, Type davon nicht kenne. Vielleicht... Könnte es ja sowas wie Fee sein oder so. Rain Rush Vielleicht Psycho. Okay. Okay, Licht ist nicht effektiv. Das ist schlecht. Oh, Pack Er nutzt Aim. Und jetzt wechsle ich einfach mal das Lumion, weil sie hat irgendwas, was Aim heißt, ausgepackt. Und ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich jetzt weiter warte. So, mein Geeklo. Mein Geeklo hält viel aus. Und Stardle, Medi-Defense-Fell ist in Ordnung. Dann gibt es erstmal einen Static-Shock von mir. Und noch ein Dordle, ist klar. Und der Static-Shock macht kaum Schaden, oh Gott. Okay, sie hat Aim gemacht. Ich warte einfach mal ab, was passiert, wenn die Aim gemacht hat. Vielleicht nichts, okay ich habe erstmal fainted. Alle kriegen viel Experience. Das ist gut. Also das war ein starkes Lumion. Pip ist jetzt Level 19. Yay. Oh nein. Ich hätte sie mehr trainieren sollen. Und 720 Taschengeld. Dankeschön. Bevor ich rübergehe zur Route 5, will ich erstmal da hinten... Ui, hier ist noch eine Kiste. Kiste. Bam. Yay. Drei mittlere Mets. Aber vorher gucken wir mal, was da hinten abgeht. Was war das denn? Ach, das ist das... Kanoko Village. Hallo, kleiner Mann. Der Schatten der großen Pilze ist sehr praktisch an so heißen Tagen. Okay, ich, ich breche mal in dein Haus ein. Oh, ist wirklich hübsch hier. Ich weiß nicht, ob ihr so viel Feuer braucht an so heißen Tagen. Ey, du da. Wir müssen immer die lokalen Slacklinge bekämpfen, damit die aus unseren Gärten fernbleiben. Diese kleinen Stinker wollen all unsere Pilze essen. Alles klar. Im Augenblick, da war eine Kiste. Ich geh nochmal rein. Aber warum kann man hier nie was klauen? In Pokémon-Spielen kann man immer Sachen klauen. Zwar auch nicht überall, aber man kann überall immer so klick. Oder hier? Hm. Und hier war was versteckt. Das war mal ein cooles System. Oh nee, der Typ hat eine Mission für mich. Okay, dann erzähl mal. Oh, ein lumien trainer Wärst du in der Lage ein paar Minuten für einen alten Mann aufzubringen? Wunderbar! Siehst du, mein Haus ist von Slucklingen überrannt worden. Sie haben wohl meine speziellen geräucherten Pilze gerochen und jetzt werde ich sie nicht mehr los. Könntest du mir helfen, sie loszuwerden? Ich werde dir auch was dafür geben, mein Kleiner. Ich lasse die Tür einfach offen, du kümmerst dich drum, okay? Danke. Na gut, dann gehen wir mal rein. Oh ja, das sind kleine Slacklinge. Hallo kleiner Mann. Hey. Level 15. Level 15, Sluglinge. Damit kann ich nicht fertig werden mit meinen angeschlagenen Lumians. Er nutzt Slime. Slime ist nicht gut. Super effektiv. Ugh. Swipe macht auch keine One-Hits mehr. Okay, okay. Dann muss ich ja mal meine Lumians in der Stadt heilen gehen. Aber ich gehe kurz meine Lumians heilen, dann komme ich wieder. Alles klar, mein Junge. Na, einmal durchlaufen. Please Kabunga, please Kabunga. Ugh, Slugling. Auf zurück nach Sylvan City. So, frise fresh gestyled und es geht wieder zurück. So, dann gehen wir wieder ins Häuschen rein. Gerade eben habe ich auch noch meinen Gecko ein bisschen hochgelevelt und der hat jetzt eine neue Attacke gelernt, Taze. Werden wir in dem Kampf aber wahrscheinlich nicht einsetzen müssen. Die Frage ist, was ist stark gegen Pflanze und Gift? Weil das wird ja Pflanze und Gift sein. Eigentlich Feuer. Und Feuer ist nicht mehr paralysiert, also hauen wir ihn raus. Als ob das super effektiv ist und so wenig Schaden macht. Oder wie schlecht ist unser Feuer? Vielleicht müssen wir den wirklich über Bord werfen. Wenn seine Feuerattacken bei hoher Effektivität so wenig Schaden machen. Was soll denn das? Super effektiv, das sehe ich aber nicht. In welcher Welt muss ein Feuerlumien, ein Pflanzenlumien, dreimal angreifen, obwohl es sogar noch zwei Level höher ist? Naja, machen wir weiter mit dem nächsten. Wir ziehen das mit Feuer so weit durch, wie wir können. Mod ist auch schon Level 13. Er wird sich, glaube ich, Level 16, 17 oder 18 entwickeln. Und die hier sind alle so 16, 17, 18. Das heißt, die sollten sich eigentlich auch langsam mal entwickeln. Ich warte drauf. Wie weit ist ein Feuer vom nächsten Level-up entfernt? Ah, noch ein bisschen. Okay. Ich hoffe, dass da langsam mal ein Level-up kommt. Pokémon hat man die ersten Level-ups schon mit Level 13. Natürlich nicht jedes Pokémon, aber trotzdem. Mal, oh, wie wenig Schaden das macht. Ich bin zwei Level höher und sehr effektiv. Ich werde aber meine. Keine Ear Slaps rausholen, weil die Ear Slaps haben ja das Risiko, dass ich paralysiert bin. Kritischer Hit. Immerhin. Oh, ich bin vergiftet. Schade. Würde ich auch sagen. Und der. Le Wo ist denn der letzte? War hier nicht noch einer? Na gut. Dann gehen wir wieder raus. Ey, Hoppa, ich bin fertig. Also sind sie alle weg. Das ist fantastisch. Danke für deine Hilfe. Dafür werde ich dir das hier geben. Yeah, ich kriege drei. Burn Gels. Verbrannte Gede. Sie wurden in meine Items gepackt. In meine App. Danke. Nun, wo ich die Pilze wieder sicher züchten kann, können meine Burn Gels auch in Lumion Goods Stores gekauft werden. Also, kauf sie, wenn du sie siehst, sonst gehe ich pleite. Alles klar. So, dann gucken wir einmal kurz, was das ist. Wahrscheinlich Medizin. Ah, das lindert Verbrennungen. Also, das äh, sorgt dafür, dass mein Lumion nicht mehr brennt, wenn es dann brennt. Habe ich eigentlich etwas, was gegen Vergiftung hilft? Sieht nicht danach aus. Okay, was willst du? Unsere Familie lebt in diesem Waldseite Generationen. Wir züchten Pilze, die später in Medizin umgewandelt werden. Alles klar, ich breche mal kurz bei dir ein. Ich will hier was klauen, warum kann ich nie was klauen? Na gut, und wer bist du? Man erzählt sich, dass die Pilze in der Umgebung so groß gewachsen sind, weil es irgendwelche Energieströmungen gibt, die sie beeinflussen. Ich meine, wir sind immer noch ziemlich nah an Route 3, also es könnte vielleicht von da kommen. Ja, okay, danke für das Hintergrundwissen. Jetzt wissen wir mehr über die Welt und ich begebe mich dann erstmal auf Route 5. Ich glaube, ich werde Offscreen nach Kabungas suchen. So wie der Typ es hier scheinbar auch die ganze Zeit tut. Ich muss auch ein bisschen trainieren. Und wenn ich jetzt auf Route 5 gehe und nichts passiert, dann schreibt mir bitte noch in die Kommentare, ob ich in der nächsten Folge, wenn wir jetzt nicht komplett tief in die Story reingerissen werden sollten, zurück in den Wald gehen soll. Weil dort gab es ja immer noch diese äh, komische schwarze Masse, an der ich vorbeikommen musste. Das könnte ich ja jetzt machen. Ich gehe jetzt erstmal auf Route 5 und ihr könnt dann entscheiden, sollen wir weiter der Hauptstory nachgehen. Vielleicht sollen wir auch von der Hauptstory her zurück in den Wald gehen. Das werden wir ja dann sehen. So, hier stehen komische Leute vor einem coolen Pfad. Ich... Ich spreche es immer an, damit ich weiß, was das hier ist. Was du, Fjordi, siehst, ist ein sehr schöner Weg. Also bereite dich vor auf einen langen Weg. Das war jetzt blöd übersetzt, aber naja. Das hier ist also ein sehr langer Weg. Ich verstehe. Aber diesen langen Weg, den werden wir in der nächsten Folge antreten. Ich würde erstmal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!